Sie sind durchaus manchmal nervig, wenn sie Sachen anprangern, die wir wirklich falsch gemacht haben und verbockt haben. Sie sind aber auch notwendig, weil wir Journalisten in unserer eigenen Nabelschau manchmal dazu neigen, uns nicht so sehr zu hinterfragen. Deswegen ärgerlich, aber notwendig. Absolut. Ich glaube sogar, dass Hören und Sehen eventuell das gedruckte Wort in Bälde verdrängen wird. Da gab es gerade einen interessanten Artikel in der New York Times zu. Wir starten selbst auch bei der Augsburger gerade einen Podcast, der soll Bayern-Versteher heißen, weil es wirklich darum geht, ganz nah an den Bayern jetzt vor der Landtagswahl zu sein und ein bisschen zu erklären, wie tickt dieses wichtige Land, auf das ja doch viele manchmal ein bisschen... Zweifelnd schauen, dass einerseits sehr erfolgreich ist, aber andererseits doch etwas mysteriös. Und für uns ist das sehr wichtig in der Zukunft. Ja. Die DPA ist unantastbar.